Hierzu wurden folgende Daten erfasst. Der Prozess Fertigung wurde in folgende fünf Teilprozesse unterteilt. Neukonstruktion, Arbeitsplanänderung, Materialdisposition, Terminplanung sowie Abteilung leiten. Bis auf den Teilprozess Abteilung leiten konnte allen Teilprozessen jeweils eine Kostentreibergröße zugeordnet werden. Somit handelt es sich bei dem Teilprozessabteilung Leiten um einen sogenannten leistungsmengenneutralen LMN-Prozess. Alle anderen Teilprozesse sind hingegen leistungsmengeninduzierte LMI-Teilprozesse. Für jeden Kostentreiber wurden die entsprechenden Prozessmengen pro Monat sowie die monatliche Arbeitszeitbeanspruchung gemessen in Mitarbeitermonaten erfasst. In der Abteilung Fertigung sind im aktuellen Monat Gemeinkosten in einer Gesamthöhe von 48.000 Euro angefallen. In der Abteilung arbeiten insgesamt 10 Personen. Zur Vereinfachung wird angenommen, dass die Höhe der Entgelte jeder dieser Person identisch ist. Die Gesamtkosten je Teilprozess lassen sich nun wie folgt ermitteln. Für den Teilprozess Neukonstruktion werden insgesamt vier Mitarbeitermonate benötigt, was monatliche Gemeinkosten in Höhe von 19.200 Euro entspricht. Also 48.000 geteilt durch 10 mal 4 Mitarbeitermonate. Teilt man nun die Gesamtkosten durch die Prozessmenge für diesen Teilprozess, so erhält man 480 Euro LMI Teilprozesskosten je Prozessdurchlauf. Also 19.200 Euro geteilt durch 40 Prozessdurchläufe pro Monat. Für den Teilprozess Arbeitsplanänderungen werden insgesamt zwei Mitarbeitermonate benötigt, was monatlichen Gesamtkosten in Höhe von 9.600 Euro entspricht. Also 48.000 geteilt durch 10 mal zwei Mitarbeitermonate. Teilt man nun die Gesamtkosten durch die Prozessmenge für diesen Teilprozess, so erhält man 240 Euro LMI Teilprozesskosten je Prozessdurchlauf. Also 9600 Euro geteilt durch 40 Prozessdurchläufe pro Monat. Für den Teilprozess Materialdisposition wird insgesamt ein Mitarbeitermonat benötigt, was monatlichen Gesamtkosten in Höhe von 4.800 Euro entspricht, also 48.000 geteilt durch 10 mal ein Mitarbeitermonat. Teilt man nun die Gesamtkosten durch die Prozessmenge für diesen Teilprozess, so erhält man 48 Euro LMI Teilprozesskosten je Prozessdurchlauf. Also 4800 Euro geteilt durch 100 Prozessdurchläufe pro Monat. Für den Teilprozess Terminplanung wird insgesamt ein Mitarbeitermonat benötigt, was monatlichen Gesamtkosten in Höhe von 4000 Euro entspricht. Also 48.000 geteilt durch 10 mal, 1 Mitarbeit, 10 mal 1 Mitarbeiter Monat. Teilt man nun die Gesamtkosten durch die Prozessmenge für diesen Teilprozess, so erhält man 24 Euro LMI Teilprozesskosten je Prozessdurchlauf. Also 4.800 Euro geteilt durch 200 Prozessdurchläufe pro Monat. Für den Teilprozess Abteilung leiten werden insgesamt zwei Mitarbeitermonate benötigt, was monatlichen Gesamtkosten in Höhe von 9.600 Euro entspricht, also 48.000 geteilt durch 10 mal 2 Mitarbeitermonate. Für diesen Prozess können leider keine LMI-Teilprozesskosten ermittelt werden, da es für diesen Teilprozess keine Kostentreiber gibt. Für den Teilprozess Abteilung leiten lässt sich jedoch ein LMN-Umlagesatz mit folgender Form bilden. Summe aller LMN-Gesamtkosten geteilt durch die Summe aller LMI-Gesamtkosten mal 100. Also 9.600 Euro geteilt durch 38.400 Euro mal 100 ergibt einen LMN-Umlagesatz in Höhe von 25 Der LMN-Umlagesatz in Höhe von 25 wird nun für alle LMI-Teilprozesse angewendet, um die LMN-Teilprozesskosten je Teilprozess zu ermitteln. Für den Teilprozess Neukonstruktion ergeben sich LMN-Teilprozesskosten je Teilprozess in Höhe von 120 Euro, also 25% von 480 Euro. Für den Teilprozess Arbeitsplanänderung ergeben sich LMN-Teilprozesskosten je Teilprozess in Höhe von 60 Euro, also 25% von 240 Euro. Für den Teilprozess Materialdisposition ergeben sich LMN-Teilprozesskosten je Teilprozess in Höhe von 12 Euro, also 25% von 48 Euro. Für den Teilprozess Terminplanung ergeben sich LMN-Teilprozesskosten je Teilprozess in Höhe von 6 Euro, also 25% von 24 Euro. Die Prozesskosten je Teilprozess, je Prozessdurchlauf ergeben sich schließlich aus der Addition der LMI und den LMN-Teilprozesskosten. Das heißt für den Teilprozess Neukonstruktion ergeben sich Prozesskosten je Teilprozess, je Prozessdurchlauf in Höhe von 600 Euro, also 480 Euro plus 120 Euro. Für den Teilprozess Arbeitsplanänderung ergeben sich Prozesskosten je Teilprozess, je Prozessdurchlauf in Höhe von 300 Euro, also 240 Euro plus 60 Euro. Für den Teilprozess Materialdisposition ergeben sich Prozesskosten je Teilprozess je Prozessdurchlauf in Höhe von 60 Euro, also 48 Euro plus 12 Euro. Für den Teilprozess Terminplanung ergeben sich Prozesskosten je Teilprozess je Prozessdurchlauf in Höhe von 30 Euro, also 24 Euro plus 6 Euro. Die ermittelten Prozesskosten je Teilprozess je Prozessdurchlauf werden anschließend für die Ermittlung der Selbstkosten und der Preiskalkulation der Produkte verwendet. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen das Thema Ermittlung von Prozesskostensätzen anhand eines Beispiels ausführlich erklärt.